Sie zielten darauf, vermeintlich Fremde auszugrenzen und versuchten, diese Position gesellschaftsfähig, anschlussfähig zu machen. Das sagt der Verfassungsschutz über gleich drei Organisationen, die bislang unter Beobachtung standen und nun als Zitat gesichert rechtsextremistische Bestrebungen bewertet werden. Im Zentrum die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD. Fragen wir nach bei Martin Schmidt in Berlin. Wie lautet die Begründung für diesen Schritt? Naja, die Anhaltspunkte, die schon vor vier Jahren zur Beobachtung geführt haben, da habe man jetzt eben Gewissheit, dass es sich da nicht um einzelne Geschmacklosigkeiten gehandelt habe, sondern um eine tief verwurzelte Gesinnung. Und das Ganze sei auch weiter verfestigt worden und auch extremer geworden in den einzelnen Positionen. Gerade bei der jungen Alternative, da sprechen die Verfassungsschützer davon, dass ähm, diese ein ethnokulturell möglichst homogenes Staatsvolk propagieren würde. Also alles Außereuropäische sei quasi nicht integrierbar. Und eine Gefahr wird herbeigeredet von einem angeblich geplanten Bevölkerungsaustausch, bei dem, Zitat, die organisch gewachsenen europäischen Völker ähm, vernichtet werden sollen. Der aktuelle JA-Chef, genau kein Bundestagsabgeordneter der AfD, der hat es auch kürzlich erst auf einer AfD-Veranstaltung, so gesagt, auf einer Kundgebung, die im Bundestag vertretenen Parteien, die würden nicht eher ruhen, bis jeder Winkel des Landes und jedes friedliche Dorf mit illegalen Migranten vollgestopft sei. Also so wird diese Überzeugung dieser jungen Alternative auch offen zur Schau gestellt und ausgesprochen. Danke für diese erste Einschätzung. Martin Schmidt nach Berlin. In Deutschland soll es eine grundlegende Änderung beim Heizen geben. Die Bundesregierung will wegkommen von fossilen Brennstoffen. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Wärmepumpen. Und genau deshalb hat dieser Deal Brisanz. Der deutsche Marktführer bei Wärmepumpen, die nordhessische fissmann gruppe will ihre Klimasparte verkaufen. Für etwa 12 Milliarden Euro an den US-Konzern Global Carrier. Die Bundesregierung will sich das Geschäft jetzt noch einmal genauer anschauen. Es ist ein Milliardendeal für den hessischen Heizungsbauer Fissmann. Für den Verkauf der Klimasparte erhält das Familienunternehmen unter anderem einen 20% Anteil am US-Konkurrenten Carrier Global und damit viel Einfluss. Das Unternehmen will mit dem Deal eine Grundlage für weiteres Wachstum schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch bei der Belegschaft ruft die Ankündigung gemischte Gefühle hervor. Wenn äh, Arbeitsplätze reduziert werden, oder was ist für die Region hier oben ist es schlimm. Gerade in der Sparte äh, Wärmepumpen müssten wir halt definitiv mehr investieren. Und da ist so ein Investor doch für die Firma eigentlich ganz gut. Fissmann teilt in einer Pressemitteilung mit, man habe sich mit dem Käufer Carrier Global auf langfristige Garantien geeinigt. Man verzichte für die nächsten drei Jahre auf betriebsbedingte Kündigungen. Und es gibt Standortgarantien. Fünf Jahre für alle wesentlichen Fertigungs-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte. Zehn Jahre für die Zentrale in Allendorf. Die IG Metall fragt sich, was der Verkauf für die Beschäftigten vor Ort genau bedeutet. Es ist, glaube ich, im Moment bei der Relevanz von Klimatechnik weltweit irgendwo wirtschaftlich möglicherweise nachvollziehbar, dass man Wachstum anstrebt. Für uns trotzdem eine Riesenüberraschung gewesen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat angekündigt, den Fissmann-Verkauf zu prüfen, um Nachteile für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu vermeiden. Und damit an die Börse zu Stefan Wolf. Wissmann ist nicht börsennotiert, dennoch sorgt der Verkauf auch dort für Gesprächsstoff. Wie sehen die Reaktionen aus? Wenn es zu solchen Übernahmen kommt, dann wird normalerweise darüber gesprochen, dass Schlüsselindustrien aus Deutschland ins Ausland abwandern. In diesem Fall verhält sich das etwas anders. Ein starker Investor kann helfen, für Fiesmann die Energiewende zu wuppen. Außerdem wird dieser Markt mit dem Boom der Wärmepumpen natürlich deutlich umkämpfter werden. Und das heißt, dass auch weitere ausländische Anbieter auf den Markt drängen werden. Und das wiederum ist eine gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet möglicherweise sinkende Preise. Hier äh, kämpft man derzeit mit sinkenden Kursen. Der deutsche Aktienindex verliert 93 Punkte auf 15.778. Nachdem erste Technologiekonzerne in den USA ihre ersten Zahlen vorgelegt haben, wartet man auf weitere Signale. Danke, Stefan Wolf nach Frankfurt am Main. So sah es gestern Abend in Tel Aviv aus. Tausende waren auf den Straßen. Anlass war der Beginn der Feiern zum 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Aber diese Menschen haben nicht nur gefeiert, sondern auch protestiert. Gegen die Regierungspläne, die Unabhängigkeit der Justiz zu beschneiden. Premier Netanyahu reagierte prompt. Man möge mit dem so wörtlich ganzen Lärm aufhören und sich in den kommenden Tagen auf die Festlichkeiten konzentrieren. Am Strand von Tel Aviv feiern tausende Israelis ihren Unabhängigkeitstag. Ausgelassen tanzen und singen hier religiöse Juden. Der politische Streit um die Zukunft des Landes scheint für sie heute vergessen. Die jüdische Siedlerfamilie Segal genießt die Flugshow der israelischen Armee, die in diesem Jahr auch von Flugzeugen der deutschen Luftwaffe begleitet wird. Es ist ein Tag des Feierns, der Dankbarkeit gegenüber Gott, ein Tag des Zusammenseins für die Menschen Israels. Ich bin gekommen, um Verbindung miteinander zu schaffen. Wir tanzen zusammen, religiöse und nicht religiöse Israeli. Die Jubiläumsfeiern werden überschattet vom Streit über die Justizreform der Regierung Netanyahu. Ein Großteil der Israelis lehnt diese als Gefahr für die Demokratie ab, so auch Samantha Green. Einerseits ist es ein Festtag, weil wir den Geburtstag unseres Staates feiern und wir genießen es, diesen Staat zu haben. Andererseits aber ist alles, was gerade politisch passiert, sehr komplex und sehr herausfordernd. Israels Staatspräsident Yitzchak Herzog hatte erst gestern den Streit um die Zukunft Israels als die schlimmste interne Krise seit der Staatsgründung vor 75 Jahren bezeichnet. Bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag gestern Abend haben tausende Israelis gegen die ultrarechte Regierung Netanjahu und die Justizreform demonstriert. Am Wochenende soll es weitere Protestmärsche geben. Eine elfeinhalbjährige Gefängnisstrafe sitzt Kreml-Kritiker Nawalny derzeit ab. Nun könnten ihm nach eigener Aussage zusätzliche 30 Jahre hinter Gittern drohen. Denn in Moskau beriet heute ein Gericht über ein weiteres Verfahren gegen den Oppositionspolitiker. Nawalny-Verbündete schrieben auf Twitter, ihm werde Terrorismus aus der Haft vorgeworfen. Nawalny bezeichnete die Anschuldigung als absurd. Olaf Fock ist uns jetzt aus Warschau zugeschaltet, beobachtet von dort den Prozess. Warum steht Nawalny vor Gericht? Ja, das war heute eine sogenannte technische Sitzung. Da soll nämlich herausgefunden werden, wann der Prozess gegen ihn beginnen kann. Und da Häufen sich, die, äh, häufen sich die Absurditäten, denn es gibt 196 Bände, die äh, für dieses neue äh, Gerichtsverfahren angesetzt sind, also was Material angeht. Und heute wurde die Frage geklärt, wie lange er Zeit hat, sich da einzuarbeiten. Das sind hunderte, wenn nicht sogar tausende von Seiten. Ähm, und bis zum 5. Mai, so wurde jetzt beschlossen, äh, hat er Zeit, sich da einzulesen. Und äh, das ist alles sehr knapp. Im Kern geht es eben um den Vorwurf äh, der Gründung und Finanzierung einer extremistischen Vereinigung. Das hat mit seiner Antikorruptionsarbeit zu tun. Das ist einer der Aspekte. Und Sie hatten es eben angesprochen, dann steht auch noch ein Terrorismusverdacht im Raum. Da soll er Terrorismus vom, vom Gefängnis aus gefördert haben. Und er hat tatsächlich heute schon gesagt, das wären dann 30 Jahre, die ihm dann möglicherweise noch blühen würden. Und das unter strengsten Haftbedingungen. Er ist ja in einer Kolonie mit strengsten Bedingungen untergebracht. Das bedeutet für ihn, dass es ihm da ohnehin nicht gut geht, auch gesundheitlich nicht. Aber er ist jetzt auch gerade wieder in die Einzelhaft verlegt worden. Das heißt, er muss den Großteil des Tages in einer kleinen Zelle verbringen, hat im Prinzip kaum Möglichkeit rauszugehen und darf vor allen Dingen auch keinen Besuch empfangen. Das sind also alles sehr schwerwiegende Bedingungen und gesundheitlich geht es ihm wirklich nicht gut, wie seine Ärzte immer wieder, äh, seine, seine Anwälte immer wieder sagen. Das ist also etwas, was sehr kritisch ist, vor allen Dingen, was seine Magenbeschwerden auch angeht. Da geht es ihm also mhm. gar nicht gut in der Haft und man hat den Eindruck, man will ihn da äh, ja praktisch stillschweigend äh, in dieser Haft dann auch gesundheitlich sehr schwer gefährden. Danke, Olaf Bock, für diese Information. Das Bundeskabinett hat die diesjährige Erhöhung der Renten auf den Weg gebracht. So steigen die Altersbezüge zum 1. Juli im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Laut Bundesarbeitsministerium wird damit die Rentenangleichung von Ost und West ein Jahr früher als gesetzlich vorgesehen erreicht. Allerdings bleibt die Anpassung auch in diesem Jahr hinter der Inflation zurück. In Berlin ist der Weg für den Regierungswechsel frei. Gut zehn Wochen nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus haben CDU und SPD heute den gemeinsamen Koalitionsvertrag unterschrieben. Zuvor hatten die Mitglieder beider Parteien dem Papier zugestimmt. Morgen soll CDU-Landeschef Kai Wegner als neuer regierender Bürgermeister von Berlin gewählt werden. Die SPD-Landesvorsitzende und scheidende Bürgermeisterin Giffey wird als Senatorin Teil der Regierung bleiben. Im Tarifstreit bei der Bahn gibt es weiter keine Einigung. Die Bahn erklärte die dritte Verhandlungsrunde am Vormittag für gescheitert. Man habe ein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt, das die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG aber als nicht verhandlungsfähig ablehne, sagte Bahnvorstand Seiler. Der nächste offizielle Gesprächstermin ist für Ende Mai geplant. Die EVG hatte bei einem Scheitern der Gespräche mit weiteren Bahnstreiks gedroht. Autos hupen auf den Straßen, Flugzeuge dröhnen am Himmel und Züge rattern über Schienen. Das Leben in deutschen Großstädten ist häufig sehr laut. Und Verkehrslärm ist nicht nur nervig, sondern kann auch die Gesundheit schädigen. Studien zeigen, dass Risiko für Depressionen und Angststörungen steigt, Schlafqualität und Konzentration leiden. Wie Anwohner vor Lärm geschützt werden können, zeigt ein Beispiel aus Hamburg. Wohnen direkt an der Autobahn. Für viele unvorstellbar, aber 3000 Menschen sind in dieses Neubaugebiet in Hamburg an der A23 gezogen. Eine von ihnen ist Tina Mühle. Es fühlt sich gut an und es ist leise. Die Autobahn ist ja da hinten, wir haben diesen 20 Meter hohen Schaltschutz. Ich höre nichts. Diese massive Kunststoffwand schluckt den Straßenlärm und sorgt dafür, dass es sogar draußen auf ihrem Balkon relativ still ist. Ingenieur Mirko Bachmeier hat den Schallschutz mitentwickelt. In den wachsenden Städten, beobachtet er, würden ruhige Wohngebiete immer seltener. Das, was jetzt noch übrig ist an Gebieten, das sind alte Bahnflächen, das sind alte Gewerbeflächen, das sind straßennahe Flächen. Die versucht man natürlich jetzt zu entwickeln, weil die noch da sind. Und die Herausforderungen zum Lärmschutz sind natürlich besonders groß. Zu viel Lärm auf Dauer schadet. Mediziner sind sich einig, ab einem Wert von 65 Dezibel steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ab 85 sind Hörschäden möglich. Direkt an der Autobahn nahe dem Hamburger Wohngebiet zeigt das Gerät 80 Dezibel gesundheitsgefährdend. Spezialfenster und die großen Kunststoffwände schützen Anwohnerin Tina Mühle und ihre Nachbarn. Tag und Nacht. Auf ihrem Balkon nicht einmal 50 Dezibel. Ein US-Präsident feiert ausgelassen im Oval Office. Geldscheine fliegen durch die Luft. Ein Bild, das es so nicht gegeben hat. Es stammt von der britischen Fotografin Alison Jackson, die für ihre Werke Schauspieler engagiert und in den Inszenierungen Fiktion und Realität verschwimmen lässt. In Düsseldorf sind aktuell 80 ihrer Fotos zu sehen. Eine Ausstellung über Fake News, künstliche Intelligenz und Wahrheit. Ist das wirklich passiert? Oder das? Hat Camilla mit Krone Kippe geraucht? Der Kuckucksklan Donald Trump getroffen? Die Antwort ist nein. Nichts davon ist geschehen. Diese Fotos sind Fake, sie sind Kunst, sie sind Fake-Kunst. Ich hoffe, meine Arbeit wirft die Frage auf, was wahr ist und was falsch. Warum wir bei manchen Dingen genau hinschauen und bei anderen nicht. Seit 20 Jahren inszeniert die Britin Alison Jackson Wirklichkeit mit Schauspielern, Doppelgängern und Kostümen. Heute ist ihre Arbeit so aktuell wie nie, weil Fake News und künstliche Intelligenz die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion immer weiter verwischen. Das kann wirklich gefährlich sein, denn wenn wir nicht sagen können, was stimmt, gibt es keine Wahrhaftigkeit mehr und keine Authentizität. Of, uh, Jacksons Werke sind im NRW-Forum in Düsseldorf zu sehen. Sie provozieren, amüsieren, schockieren. Denn lange dachten wir, Fotos zeigen die Wahrheit. Sie beweisen, dass etwas wirklich passiert ist. Aber was, wenn der Fotobeweis trügt? Wenn aus der Macht der Bilder die Ohnmacht der Betrachter wird? Hat mich dann doch irgendwie auch erwischt dabei, dass ich so diese... Ja, dass ich doch irgendwo eine Empfänglichkeit für Fake News bei mir festgestellt habe. Ich werde dadurch doch sehr viel kritischer äh, in der nächsten Zeit äh, auf Bilder schauen. Jackson verschmilzt Wunsch und Wirklichkeit und sie warnt, der beste Fake ist der, der wahr sein könnte. Und das war's für den Moment. Wir melden uns wieder um 14 Uhr. Alles, was wichtig ist, erfahren Sie auch bei Tagesschau24 und auf tagesschau.de. Und hier geht's direkt weiter mit dem ARD-Buffet.